Dann müssen wir mal was sagen. Jetzt Schluss jetzt. mit Krimi. Wie hat es dir denn gefallen, Michael? Schluss mit mega, Krimi. Wir haben mega Alter. War klasse dein Vortrag. Applaus für hab dich. Habe ich akustisch nicht verstanden. Vortrag war weg.